So, wir sind jetzt in der dritten Map des aktuellen letters Pools angelangt und zwar bei Newkirk Precinct in der Tournament Edition. Die Map ist schon deutlich dünner ausgestattet mit Mineralien. Wie sieht der Terraner dann die Map für seinen Gameplay? Also, die Map ist ja schon im aktuellen äh, oder im vorherigen Map Pool dabei gewesen. Also, kennt man die auf jeden Fall schon und ja, soll man kurz dazu sagen, es ist halt wieder eine relativ Standard-Map. Ähm, die die, äh, weit, die, die distance zum Gegner ist kürzer als die Laufdistanz, ähm, wodurch auf jeden Fall sowas wie Stargates von Protoss oder halt auch äh, ja, Benchplay play ähm, nicht so schlecht ist, da die relativ schnell da sein können, wenn man an der Kante baut, die Gebäude. Und ansonsten ist es aber wieder gesagt eine ganz normale Standard-Map, man kann die jetzt schon relativ einfach nehmen, die dritte Basis ist gleich daneben, die vierte Basis ist auch nicht so weit weg und auf jeden Fall kann man da gute Makrogames games gehen, spielen, wie man auch schon in der Vergangenheit das alles gesehen hat. Würdest du als Terraner die vierte Expansion eher bei den Rocks nehmen oder die entfernteren? Äh, die Rocks muss man halt zerstören und ich weiß, ob man halt im Spiel dann die Zeit dazu hat, weil man eigentlich, je nachdem gegen wen man spielt, relativ aggressiv ist als Terraner und äh, deswegen halt eher die vierte Basis rechts oben aber man kann also auch entscheiden die weiter links zu nehmen oder halt die Box wenn man sie zerstört. Die Zerg-Spieler wie ist deren Einstellung zu dieser Map in der letzten Season und jetzt aktuellen Season? Zerg-Spielern ähm, das ist nicht der Abschaum der Zerg-Spieler aber Zerg-Spieler sind dieser Map tatsächlich eher eher negativ eingestellt weil ähm, das, das, was Ben gerade erklärt hat, war das aus der Sicht eines äh, ehrenhaften Biospielenden spielenden Terranas. Äh, leider eignet sich die Map aber auch ideal für Turtle Mac. Und äh, ich glaube, es gibt keinen Berg, der sagt, hey, ich spiele gerne gegen Turtle Mac. Ähm, das, das haben wir in der letzten Season gesehen, dass, dass die Map da, dafür ausgelegt werden kann, und äh, das wird auch weiterhin so passieren können. Also eine Map auf deiner veto liste äh, nicht, nicht zwingend, weil, ähm, weil mir die Map gegen Protoss einigermaßen gut äh, gefällt. Äh, und Protoss nicht, nicht so einfach äh, Turtlen kann, wie Terran es kann. Und äh, man kann relativ einfach als Zerg auf die Dritte des Protosses äh, Pressure machen. Und ja, also das, das, das große Problem, was ich hier wirklich nur, nur sehe, ist, äh, ist Turtle Mac. Und die Map als aus Protoss Sicht betrachtet? Ja, der, der Protoss, äh, der, der ehrenhafte Protoss sieht es, äh, sieht es ähnlich wie der Terraner. Ähm, man, man kann die dritte einfach nehmen ähm, und mit, äh, mit Pilons und ein paar Cannons defenden. Ähm, und sowohl Terraner als auch Protoss haben es durch die super nahe Air Distance äh, einfach, egal gegen welche Rasse es geht, äh, mit, mit Drops zu hantieren. Ja, und äh, ja, Zerg spielt halt nicht so häufig mit Drop, aber ähm, es, es kostet halt jede Rasse, es würde jede Rasse ganz viel kosten hier an der kompletten Air, an dem kompletten Air-Rand irgendwie Sporecrawler, Turils oder Cannons hinzubauen, deswegen äh, immer anfällig für, für doom Drops oder, oder, oder krass committete Drops von, von Terran und Protoss. Mir ist direkt aufgefallen, die Map ist ja in der Mitte gar nicht so weit voneinander entfernt. Als Zergspieler dürfte es ja relativ einfach sein, den screeps in die gegnerische Richtung voranzutreiben. Ja, das, das stimmt. Und man, man hat auch nicht irgendwelche Sideblocker oder. Highgrounds, die einem da, ähm, die haben da Probleme bereiten. Das einzige Ding, was was, was Creep Spread ist, ähm, man man fängt natürlich in der unteren Hälfte der Map viel früher an und muss äh, ja oben praktisch so, so einen so kompletten Haken machen, wenn man dann äh, da weiterhin expandieren muss. Aber das äh, ja, sollte auch nicht zum Problem werden. Zum Spielstil haben wir ja schon von Tarana gehört durch die kurze Ärtestens ist ja Drops, Banshees oder ähnliches favorisiert, für Protoss trifft dasselbe zu äh, Gleichsam hat Marc ja schon gesagt, dass Turtle, Terrana, Mac sehr favorisiert ist auf, der, auf dieser Map. Ähm, Gibt es auch für Zerg irgendwelche Builds, die sich besonders gut eignen oder ist das eher eine ausgeglichenere Map? Ähm, man, man kann eigentlich jeden Spielstil den man, den man vorhat äh, spielen, aber wenn man jetzt gerade auf die auf die nahe Air-Distanz eingehen will, dann, ähm, dann, dann könnte man vielleicht den den unter uns so so Builds wie Two Base Muter, die ja gegen Terran wieder etwas entkommen sind, ähm, ans Herz legen. Äh, ja, dadurch, dass die Muters einfach super schnell drüben sind und, und genug Airspace haben, um ja, da was anzurichten. Gut, dann wäre diese Map auch abgehandelt und wir können zur nächsten Map springen.